Jeder von uns hat einen Klick in der Optik, genau genommen natürlich in unserem Gehirn. Wir nehmen in dem Mischbild unserer Beziehung eher die negativen Momente als die positiven wahr. Kommt noch dazu, unserem Gedächtnis fällt es leichter, die unschönen als die schönen Momente in der Beziehung festzuhalten. Deshalb kommt uns in der Zusammenfassung unserer Beziehung schlechter vor, als sie ist. Erst wenn Sie sich bemühen, trotz des Sogs zu den miesen Momenten, Ihr Gehirn zu trainieren, die Schönen im Blick und im Gedächtnis zu halten, bekommen Sie ein ausgewogenes Bild von Ihrer Beziehung.